hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rollpe. Hey, und mein Name ist, ist Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zu Yoshis Volley World. World. World. Trademark. Trademark. Äh, neben dem Yoshi. <lacht> genau. Naja, ähm, wir heißen euch dieses willkommen halt zu Yoshis Volley World, dem Vorreiter für Yoshis Crafted World, der in zwei Monaten erscheinen wird. Mit, kleiner Spoiler. Schreibt euch das. was äh, gut auf. Auf. Ich meine, am 28. März dürfte es rauskommen, wenn ich es äh, noch richtig in Erinnerung habe. Das werden wir natürlich auch noch spielen, aber vorher ja. dieses wunderbare Spiel. Daniel hat es nie gespielt. Ich habe es lange Zeit halt ein einziges Mal durchgespielt, aber ah, ich weiß einfach ehrlich gesagt nichts mehr. Also man könnte sagen, es ist blind für uns beide. Ja, gut. Ja. Und wir hoffen, dass es das auch so zwei-Player-mäßig geht, so wie wir, hat, äh, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, also. Tun wir mal. Ah. Ja, drück mal. Wähle mal ein neues Spiel. Klassisch oder entspannt? Äh, ne. Klassisch. Wir wollen natürlich klassisch spielen. Wir, sind... wir können den moor wo -Mo Moor-Hausen hier. Ah, siehst du? So, ja, wir will 1 und 2. Du bist einzig und 2. Na gut. Oh Gott. Steuerung. Hast dich, Ruftechnik. Äh, Lass einfach so. Lass einfach, ja. <lacht> Jetzt so, essen. Haben wir das Problem schon mal Geht ja das lesen wir kommen auf den wollatoll eine kleine insel mit in einer, einer kleinen insel inmitten des bastelmeers oh. hier leben die Joschis glücklich und in frieden oh. Doch eines tages sich als die feuer nation ja. ja. hallo kleine joshis ich muss euch leider aufdröseln danke für euer verständnis was wie Pillen. das ist wolle so dauert das ja ewig kommt schon jetzt alle auf einmal nein Kuyoshi. nein hat überhaupt nicht wo es <lacht> so, was auf ihn zu kommen das müsste reichen. Ich mache mich mal wieder auf den Weg. Bis dann, oh. grün und rot. Den schnapp ich mir. Komm, ich habe die rein mit euch. Joshis, sowas von satt. den schnappen ja und oh nein! Hat die Wolle fallen lassen, Gott ist der Blöd. glaube ich noch nicht mal gemerkt. Hm. Was machen wir jetzt? Doch bei seinem Abflug verliert Kabe etwas Wolle. Die Hoshi halten eine Lagebesprechung ab. Was sollen wir tun? Wir retten wir die an. Wir retten wir. retten. Wir. Was wie retten wir die anderen? Boah. Wir müssen die wolle zurückholen. Ich sollte voll drauf. Sch ja. Schnell schnappen wir uns diese Halunken. Den schnappen wir uns. So beginnt ein neues aufregendes Abenteuer für die Ossies. Werden sie ihre Freunde retten können? Viel Glück, ihr wir ja, Komm, die schnappen wir uns. Ja. Oh, wir können uns sogar beide. Ja, wir können uns beide bewegen, nicht so wie in Super Mario 3D World. Ich bin rot, er ist grün. Ich bin frei. I'm free. No, you're not. Doch, bin ich. Und wir sind grün und rot. da das passt doch rein. Eigentlich ja. Amiibo-Pavillon. Ja, ich habe leider keine Aufschiedung. museums museumspavillon Das werden wir uns alles später ansehen. Aber erstmal... Uh, we have to... Save the World. Wee! Oh. 1, 1. 1, 1. Wollioshis... Verstrickungen. Also, fun. es gibt hier... Hier ja. etwas, was wir machen müssen. Wir müssen fünf Blumen finden, 20 Stempelmünzen finden und 20 Herzen haben. Und hm. am besten auch noch fünf Voltteile bekommen. Dann bekommen wir nämlich einen neuen Yoshi dazu. Also einfach alles sammeln, was wir. Alles sammeln, was wir kriegen können. Ja, Wäre eine gute Idee. Dann würde ich mal sagen. Ab ins Getümmel! Die schnappen wir uns! Ja. Es ist echt her, dass, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Es ist lange her. Ja für mich auch. du hast es das erste mal gespielt sei ruhig ich weiß yoshi yoshi komm mal her alles hey <lacht> wie ei ich hab mich in ein eif verwandelt ich habe dich nicht in ein Ei verwandelt ich habe dich in einen ein wollknotl verwandelt äh ja, wolke so wer soll ja, da drükner weiter zeigen Okay. No. Oh, dann werden wir oft hören, ne? Okay. No. Okay. Draußen geht ein Wie kann ich nicht loswerden? Äh, mit X. Du kannst mit X Eier werfen. Also Wolle werfen und nochmal X drücken. Und werfen. Doch, ein wunderbarer Black. Ja. Und so sogar hoch. Ah, da geht es nicht hoch. Whee. Verdammt. Äh, du kannst ab... Hey, wie geht's? Oh, da gut. Wie kann nicht abbrechen? Äh... Oh! Ey! Ow! Jetzt sind wir noch nicht tot. Ow! Was soll das? Na, ja, warte. Na, ja, da war ein kurzer Zeit zu fliegen. Ich hab Wolle gesammelt! Da unten. Kannst du auch ah. Ich Herzen. Hier weniger. Ich habe Ruhe. Ah, warte, hier. Oh, oh. <lacht> <lacht> ich glaube, ich hab dich. Die... <lacht> Ja, wir müssen diesen Part schon ab 18 einstießen. Ja. Weil ich gerade eher rutschade gefasst habe. <lacht> Nein. Ich, ich sehe schon, dass wir wieder. Oh Gott. Ich sehe schon dann wieder, es wird ein einloses Durcheinander. Aber so kennt man uns ja. Kann ich eine Bälle klauen? Nein. Ah. Das Ding verpasst, glaube ich. What? Was? Für ein Ding? War ich so, weil ich irgendwas da oder. Nein, ja. Hallo, hallo. Hallo. Komm nur, komm nur. Dieses dieses Springen muss ich mich noch gewöhnen, das ist irgendwie sehr komisch. Ey, auch Also. Pff. Ah. Einfach. Was hat vorhin auch nicht geholt. Cool. Ey, oh, verdammt. Äh. Lass mich frei. Ja, irgendwie von Kirby irgendwie so ein Woll. Ja, Kirby ist Ja, glaube ich. Oder... so viel... Okay, ja. Da lang gehen. Da lang. Ah. Nom. Schieß meine Dinger ab, ich hab keine Wolle. Also, den ich aufbringen. Nein. Ich muss mich umgucken. Ich brauche nicht so Wolle. Wolle, Wolle, Wolle, Wolle, Wolle, Wolle, Wolle. Wolle kaufen. Oh Großer. Oh, oh, oh, oh. wolle, wolle kaufen. <lacht> und da kommt man wieder runter, okay. Ich muss ausprobieren Ja, man muss ja alles, alles ausschöpfen, was was es hier gibt. Blip blip. hat er auch irgendwie so gemacht, ne? Ja. Äh, äh, schieß mal. Das ist also, da ist eine Wollsonnenblume. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh, also, was? Geschenk! Wolle! Geschenk! Ich liebe Geschenke. Liebst du auch Geschenke? Ich liebe Geschenke. Ich habe immer keine Geschenke auch. Sonnenblumen! Aus Wolle. Wie sieht man nicht aus Wolle? Ah. Ah, na, no. ne? Warte mal. Nee, du kannst nicht... Do doch, doch, kann ich. <lacht> wie hast du das jetzt halt gemacht? Ich hab keine Ahnung. Du hast mich doch einmal nur geworfen. Ich habe gar nichts gemacht. Richtig <lacht> doch nicht? Du bist ein Lüger, ey. Also was, du bist ein oder so. Was da? Du bist ein Lüger. Richtig, richtiger ein ey der klingt wohl schmerzhaft, wenn er den irgendwie so wolle gegen die schädel wirft da ist noch was würdest du bitte das hier noch kaputt machen Ach, das ist keine wolle mehr. Okay. ich habe keine wolle ja, das ist ein problem wenn einer von uns hier wenn, wenn einer von uns keine wolle hat ich glaube das ist nämlich so wenn wenn man den anderen ist verlierst du automatisch deine ganze wolle oh, da. Habe da. da wir haben alle wolle hier ein eingesammelt ah! ja. kann man irgendwo nachgucken äh, da blum aber vier ja, wir brauchen noch eine und du brauchst auch noch fünf Herzen. Und wir brauchen noch drei Stempelmünzen. Fünf Ups. Oh. Ja, kann man ah, okay. Kommt. Herz kann man auch werfen. Okay. Verdammt. Jetzt habe ich nichts mehr. Okay, wir haben alle Stempelmünzen. Kann man sich in der Blase machen? Nee, nein. Nee. Nee. Kann man nicht. Na, das haben wir keine Wolle mehr. Ah, das ist Ziel. Blume. Ja. Wow. Geil. Bonusspiel. Ah, oh, ich habe noch, mir fehlen noch 5 Was? Oh scheiße, wir haben eine Blume verpasst. Nein. <lacht> Nein. Ja, aber wissen wir wissen einfach, was wir aufs Spiel wieder machen müssen. Ja. Das war erster Level, also. Ja, gut, okay, es ist das erste Level, es dauert ja. nicht lang. Da hab ich habe auch noch keine Ahnung, was ich mache, also. Ah, okay, wir müssen jetzt hier Wolle sammeln und aufschießen. Ich vergesse, dass ich nicht du bin. Au! Au! Geil, Ich mag das Geräusch Hier, nimm das. Und so haben wir das gemacht? Oh. Und so mal spielt Bonusspiel äh, jetzt? Ja, damit wir ein paar Juwelen bekommen. Was ein Trick an Stecker mit denen du Level springen kannst. Geil. Es ist nur im entspannten muss verfügbar. Also, sieh das an? Okay. Das, ist, das ist Wolle. Ja, ist wie so Kapseln irgendwie. Blumen Yoshi? Cool. -Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Der Yoshi Pavillon wurde auf dem Wolle-Atoll eröffnet. Okay, also können wir jederzeit. Also können wir jederzeit ähm, ich, unseren Charakter wechseln, also unseren Yoshi wechseln. Da ist ein scheiger Warte mal. Also okay. Mal, was, was muss ich denn jetzt Wechseln mit dem. Ja, ah, genau, ja. ich wechsle mit dem. Jetzt spiele ich mit ihm, aber. Ich bleibe erstmal bei dem roten nein, nein, nein. Wald der Hüpfbäume. Geil, wieder der trick wieder alles 20. Trickanstecker: Tausche Juwelen gegen Anstecker, die Joshis Fäh die Yoshi Fähigkeiten verleihen. Mm. Nein, ach so, da müssen wir, okay. Dafür müssen wir dann die Wählens sein, aber eine eigene Spieler ohne Wir sind noch keine, keine Noobs. Na gut, okay, ich, ich habe einige Sachen habe ich auch mit Trägeranstecker gemacht, weil ich einfach manchmal nichts gefunden habe. Das ist. Aber nur nebensächlich haben wir alles abgeschlossen vielleicht oder was? Ähm, Ja, da wird der ganze Level abgeschlossen, aber halt nichts eingesammelt. Ja. Hüpf. Das, das ist unser Leben oder was? Ja. Wenn wir keine Herzen mehr haben, haben und dann getroffen werden, sind wir da. Und dann sterben wir. Sterben? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, liebe Kinder, die Yoshi sterben nicht. Sie werden dann ein, einfach nur haben dann einfach nur keine Wolle mehr. Ja, oh, Wolle, ja, oh. Blume. Ah. Blume. Ich mag Blumen, Magst du auch Blumen? Warte mal, welcher Charakter ist denn da? Blume? Ach, vom Bambi, glaube ich. Bambi. Ja. Bambi ja. Ich glaube, das stinkt hier oder so. Ja. Warum ist, warum ist das stinkt überhaupt? Ja. Oh. Blume. Das macht keinen Sinn. Äh, kommen wir darüber. <lacht> Ach, wir kann mehr was. Ja, bin oben. Wolle. machen mehrmals Ja klar, aber. Also ich habe noch nie irgendwie einen Yoshi Teil gespielt, also. also. Also halt den letzten äh, Yoshi-Teil, den ich durchgespielt habe, war halt dieses hier, weil New Island habe ich nie durchgespielt. Wo wollen wir gehen? Ja. Ich denke, das wäre besser für, für alle Beteiligten. wird da ja unendlich fliegen damit? Ups. Hm. Warten, warte auf mir! War, ich will nur schlucken. Ja. Ja. Ich will runterschlucken. Unter Mariemaster 2019. master 2019 <lacht> runterschlucken. Da du die ganze Zeit irgendwie Sachen und irgendwie so zweideutige Sachen von mir zu denen. Mein Gesicht. Mein <lacht> Gesicht. Aua. Dein Gesicht. Ja, ich mal lang. Rechts, sagen wir mal. No. Oh. Au. Ihr eigentlich ein? Geschenk, oh. Geschenke. Mal oben links, ja. da oben links war dort ich Schluck erst mal runter. Okay. Ich habe geschluckt. <lacht> Dann nehmen wir 2019. Ja. <lacht> du hast geschluckt. Hey, also. Und ich habe meine Bälle auf den Glauben. Nom. Also muss ich berühren. Berühre dich. Oh, oh. Alles so jetzt einen... jetzt ist es alles weit. meins. Meins, meins, meins, meins, meins, meins. Da. Nein. Da oben. Also. Ah, eine Treppe. Wir gehen jetzt schon wieder keine Wolle, <lacht> weil ich die, geschluckt ich die habe, oh. weil ich einfach nom gemacht habe. Ich mache die einfach nom. Ich mache die schnumm. Halt, mach mich zu nommen, ey. Mm. Ah, ach so, genau. No. Wir kommen auf die andere Seite. Warte nicht ab. Grad... Ja, das ist irgendwie so ein Geräusch von Sonic. So... Nee, ich habe gehört. Gerade so... Nee, ich hab's nicht gehört. Das Wolle haben. Ja. ja komm her. das Wolle. Man einfach noch da unten, oder? macht er schon einen Stampangel. Boah, es ist so viel Wolle, ey ich mag ich mag das konzept dahinter geh nicht rein nicht reingehen. wir wollen also viel wolle ich möchte mich hier ich wusste es habe es gewusst ich habe es gerochen ich habe es erschnüffelt ja wie ein rochen. weil wie ein Yoshi. manta rochen das ist gerochen wie ein manta auch mama hm. das heißt, rochen also ne? Man oh, was hat denn Ah, wir sind Schirme. Juhu. Was? Drücke A, um den Schirm zu öffnen, um zu gleiten. Ja, genau, wir fliegen jetzt nach oben. Warte, wah. Wollen wir die schlucken? Nein, wir können nicht schlucken, wir können töten. Nicht töten, wir müssen hier Juwelen sammeln. Töten. Oh, nein, Juwelen sammeln Ich Jetzt geflüchtet, bevor ich auf den raufen treten konnte. Komm her. Au. Oh, wir haben Zeitlimit. Ja, klar, haben wir haben Zeitlimit, deswegen... Deswegen mach schnell. <lacht> flapp, flapp, flapp. Ach, deswegen kann man nicht sterben, glaube ich. Ja. Ich bin auf dem Weg. Wir haben die Jubel. Jubel, Ich brauche gerade Jubel, geil. Hey, ja. ja, wir haben es geschafft. Jubel. Hey. Jubel. Hey, du hast maximal meine Energie. Weg! War wow, dieser Fisser? <lacht> <lacht> der Flüchtling bevor ich den abschießen kann. Vorsicht, die fahren runter. Ah, ah das war ein... Ich habe gesagt, die fahren runter. <lacht> Aua! <lacht> hey, ich habe auch da wegen gemacht. Hey geil, hast du den gesehen? Nein. Ja, ich habe hier unten hingeworfen, dann da oben das Ding getroffen. Geil, ne? Geil. geil. Aua! Also, ah, eben Reißverschluss runterziehen und dann geht der Reißverschluss wieder zu, obwohl ich nichts mache. Makes sense. Ja, weiter. <lacht> awesome. Nein! Geschenk. Ich mag Geschenke. Äh. Alter. Ich hab deine Wolle geklaut. Alter, was <lacht> meine Wolle geklaut. Ich kann <lacht> es wagen. Sehr gut. Wie viele Welten gibt es in diesem Spiel? 6 ah, ja. sechs. Es müsste so es müssten sechs Welten sein. Die Level sind ne? ja gerade schon lange eigentlich. Ja, ich wollte ich die gerade sagen. Die Level sind ganz schön lang. Und, ah! Letzte Blume! Naah! Ah, seitdem ich die getroffen habe, habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Oh, Herzen no, ist es... Nom. Was Was wo wir Runde gefallen Alter! Nein, ich bin nicht tot. Und ich glaube, wir sterben erst, wenn wir beide runterfallen. Ja. Oh yeah, yeah, meine... no. wow. ja. Das würde ich gerade gegen den, G das Ist stylisch gegen den Gegner werfen. Nur mal, es mir kaputt. Uh -huh. Eins. Hey. Ich bin durchs Ziel gelaufen. Ich ganz oh, allein. Nein, ich, du nicht. Ich auch. Ich glaube, wir haben alles gefunden. Ah ja, Bonusspiel. Gucken wir auf unsere Ergebnisse. Das Neues haben. Ne? Ich glaube, bei den äh, Herzen ist es, glaube ich, ja äh, nur so, dass oh. das einer es schaffen muss: Stern. Stern und Stern. Ja. Das heißt, perfekt! Perfekte Lamenta! Perfekto! Das ist fantastisch gewesen! Bonus, spiel! Bonus, spiel! Läge <lacht> weg! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Er hat mehr Punkte, weil du hast, äh, es im ersten Spiel mehr. Yes, geil, geile Scheiße. Knopf, Knopf. Und jetzt müssen wir einen Yoshi wieder zusammenhäkeln häkeln. Zeit mal, du hast einen neuen Trickanstecker erhalten. Nice. geil für die Casuals hier. Ja. Das kriegen wir immer ein, wenn wir alle fünf Dinge haben. Ja. Sehen wir an. Wald -Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Das ist eigentlich eine Farbe. Ja. Du kannst ja gerne mit ihm tauschen. Ja, Schau, mal schauen. Wir haben 25 Minuten. Hm. Ich weiß nicht, sollen wir noch ein Level machen oder sollen wir aufhören? Ja, kann ruhig noch ein machen. Okay, machen wir noch eins. Und dann werden wir offscreen noch eben 11 äh, noch eben noch mal alles machen und die Blume holen. Ja. Okay. Äh, Schwammschlacht. Geil. Alle Wollknollen werden groß. Nein. Was? Okay, jetzt hier ist mal noch was anderes. Das ist noch was anderes. Cool. Cool. Welt 13. Schwammschlacht. Schwammschlacht. Wo hm. ist SpongeBob? Ja. Hast du hast du ihn gesehen? Nein. Nein. Ja. Tatsächlich. Das was? Wir brauchen Wolle. Nein, nein, wir brauchen was anderes. Ketten und Kugeln. Warte, steh dich da nochmal drauf, ich will ich will dich schieben. Mach das. Ich komme da nicht durch. So, jetzt. Warte mal, ist da oben links was? Nein, zu weit. Nein. Ich komme mal jetzt raus. Pass auf. Ah, okay. So jetzt. Äh, halt, halt, halt, halt. Nee, da oben ist nichts. Ne, da oben ist nichts. Okay. Dann schiebe er mich. Ah! Aus dem Weg! schiebe ja Oh geil. Geld. Blume. Toll. Aua. Alter. also ich fall die ganze Zeit ab. Muss schon sagen. Aha. <Siegeladet> okay, Höhlenlevel. Oh, scheiße, Würden Sie bitte auf mich warten? Nein. Doch. Checkpoint. Das ist das Spiel noch leider dem einfach, aber ich stell mir vor, das ändert sich irgendwann. Ne? Das wird sich ja irgendwann ändern. Meine. meine. Es ist ja nicht so, dass in jedem Videospiel hier die Level immer schwerer werden, je weiter man kommt. Ja, ne? Eigentlich, ja. Das ist doch lächerlich, weil ja, genau! Was ist denn was? Was, für, für, was haltet ihr euch? Ne? Ja. Pass auf nicht alles kaputt machen. Ich muss ja noch gut. Nein muss auf ihn draufspringen oder ihn nochmal mit Wolle abwerfen. Bevor er sich befreien kann. Ich da ist Wir müssen was tun. Ich komme da nicht durch. Ich glaube, nope. wir müssen nochmal zurück. Wir brauchen neue Wolle. Wolle holen. Wolle, Wolle, Wolle, Wolle, Wolle. Wir wollen. <lacht> oh! <lacht> Geil. <lacht> Seh doch schon, wann du irgendwann wieder arbeiten wirst. Aber sowas von, ne? Ja. geil. So. Au! Ups. Au! <lacht> Warum springt du gerade, nach? Ah, hilfe. So. Das Wolle! Das ist Wolle! Das sieht aus wie so eine Kapsel irgendwie sondern nennen wir es halt einfach kapselwolle oder wollkapsel woll Wollkapsel wir nennen es Wollkapsel okay Alter ist die Trickshot Trickshot weiß den, weißt den mit, mit den hier man drauf springen ja kannst du sogar essen oh, geil Kann damit wo ist der andere weg, weg. Yes. 20 Oh ja, Vorsicht, diese, diese spuren daraus werden möchte gerne pflanzen. Vielleicht hast du die ja schon in super Smash mit mitgesehen, gesehen. Wenn die auf Level 99 sind, dann äh, entwickeln sie sich zu einem ptp tatsächlich. Glaube habe ich ja. Ja. Wir noch irgendwie 100 Geister oder so, glaube ich. Ja, also wir mhm. finden insgesamt, also jetzt im Abenteuermodus oder generell? Generell. Also mhm. Irgendwann mit 100 oder 90 fehlen ja. wir, wir fehlen dann nur so um die 49 Dann habe ich alle 1000 Geister im Geisterkatalog ich alle. alle alle alle alle oh alle. getroffen ja du hast gerührung getroffen hat ah, ah. er Ding erst, erst Ding holen was erst Ding holen oh. okay Ding geholt oh. Gut. und jetzt Wolle holen yes. Wolle nee, ich mag Wolle magst du auch Wolle ich liebe sie ich toleriere sie <lacht> ich sie was soll ich von wolle halten es ist wolle Ach, wolle ist weich und flauschig no. no. stirb no. stofftiere erzählt hat auch das ist auch stoff ist eigentlich auch wolle du hast keine eier also du hast keine wolle Wie bitte was hast du gesagt <lacht> Du hast keine Eier. Ich Mario Master 2019. Du hast keine Eier. Ja, wir brauchen Eier. Nee, wir brauchen Wolle. Also Eier sind heutzutage aus. Wir brauchen Wolle. 2019 Was machst du da? Ich bin einfach so ein Stadtverdammter. Dann kannst du dich auf X-Braum machen. Pff, <lacht> ich muss es. Ha, oh, boah, hast du das Ding gesehen. Den nee, ersten, so, ersten mal so gegen und dann nochmal getroffen, ey. Muss sogar auf den aufspringen und zweimal drückt man den Laden damit. L Aua, <lacht> Dreck. Oh, oh, was? Ah, <lacht> hast du das Ding gesehen. Hey, <lacht> kommt er? Numm. Noch was getroffen? Oh nein, Mein Brader. Alles in Ordnung? Ja. Ich will mich umsehen. Ich wusste es. Da Herzen. Hier, nimm. Da mit da saubert. Ah, Geil. Oh, Secret. Das wir uns. Yes. Äh, äh, nein. Äh, nein. Nein. nein, äh, äh, äh, äh, Hilfe. Hilfe. Wette mich! Was ist los? Skal, hilf mir! Ah, mein Bruder, hilf mir! Lang lebe der König! Lang lebe der König! Sehe ich einfach nur so wie? Oh! Yep, geh weg! <lacht> geh weg! Ich habe nur noch die eine Wolle. Ja, jetzt habe ich nichts mehr. Ich habe keine Wolle mehr. Lass also mal zurückgehen, oder äh, Ja, lass lassen mal eben zurückgehen, wenn wir Wolle wollen. Ey. Ich trage dich. Nein, ich sage dich ah, sehr gut. <lacht> oh, sehr gut. Ge geht ein bisschen schneller, ey. Auf, damit ich brauche Wolle. Mann! Nein, keine Wolle für dich. Okay, komm. Nimm. Aber nimm auch Wolle. Ja, tut dir nicht weh. Hey okay, komm, jetzt. Wir dürfen keine Scheiße mehr bauen. Und weil wir haben. Das schaffen wir nicht. <lacht> wir haben einen Aufgabe. Wir müssen die Welt retten. Beziehungsweise wir müssen die Wolle retten. Aua. Wir sollen da frisches draus. <lacht> ich hab's gerochen. Habe ich hier was gerochen? Oh, da ist was. Du hast was gerochen. Blume! Weiter für Weh? Ja, klar, tut das Weh. Daus wäre, wenn diese mächtigen die Pflanzen gesehen. Hast du das oh. gesehen? Warum ist hier was? Aber... Nee, das nichts. Warum? Also verdächtig. Hm. Oh. Flex. Flex. Da hier, was ist denn Halt da? Wolle. <lacht> halt da oben. Daumen oben bei was? Kamera. Action? Nein. Jawohl. <lacht> oh, Alter, ich habe was getroffen. Oh, das, das war doch voller Skimpshot, ey. War's mal, oder? Diese Kugel. No. Ja, die muss man hier reinschauen, genau. tatsächlich muss schon sagen. Man schon sagen, wir werden euch hier nicht so umsonst gemacht haben. Ja. Und dann kommt man da hoch Ah. Macht also Sinn. Hab, ich hab's verloren, ey. Nein, gesammelt aus also der uh, Ja. Ein Schuss. Ein, ein Schuss. Meine Wolle wieder ein Schuss, ein lalo, lalo, lalo. das Wolle Hutsch Hutsch, Hutsch. einfach einfach so eine Aua <lacht> da, ist, da. klingt wie so eine wie so wow wie nennt man hier, so... Hutsch wie so eine Peitsche nein wenn jemand so mit der Rückhand irgendwie schlägt ja eine Backpfeife oder was weiß ich jemanden ne nennt eine Backpfeife. ja er war so ja oh dick. Ja, ich wollte schon, Ich hab dich gerettet. Ich habe deine ganze Wolle geklaut. Ich nicht deine Wolle geknauen, aber kannst mir nicht irgendwas abgeben? Durch Wand getroffen. Hast du be Da darunter haben es mal. Alter, warum bin ich hier? Was ist anders? Keine Ahnung. So, habt ihr eine Wolle jetzt abgenommen? Warte, wir gehen noch mal zurück. Hol das neue Wolle. Weil Wolle ist wichtig. Mein hm, im Großen reicht. Ja. Äh. Okay, ich kann schon sagen. nicht sie weg hier. Yay! Oh, Kugel. Oh, cool. Geh weiter! Halt. halt! Halt! Ich hab keine Wolle. Au! <lacht> Tut dir <mal. lacht> geil, leid. Warte, bevor wir ins Ziel gehen, weil wir haben eine Blume nicht ist wieder eine Blume. Da ah, bestimmt nicht hier. Also wir können ganz zurück. Nein, wir können nicht mehr zurück. Nein. Da durch. Yay. Was? Du bist nicht du bist gelaufen er wäre noch weiter auf ich der rechten seite ich habe doch vorhin geguckt da war noch gar nichts yes. wir haben es geschafft weil ich habe 20 und es fehlt eine blume verdammt aber wir haben wolle wir haben alle pillen das reicht doch das ist wolle immer noch spiel nein du hast, wir haben keine blumen bekommen Erst wenn man am Ende eine Blume bekommt, kommt ein Bonus-Spiel. Ja, wir haben es geschafft. Immer wieder ein Yoshi? Ja, möchtest du auch einen Joshi haben? Du hast sicher Stempel auf Nähe gefunden und erhältst dafür neue Stempel. Ja, jetzt müssen wir nur noch, müsste noch der Dings ja aktuell sein. Ja, Ey, das Blau. Bonbon Joshi wurde wieder zusammen gehäkelt. Gut. Geil, das ist blau. Oh. auch für diese Folge. Ja. Oh, das ist er. Der nächste Level ist ist sogar ein Zwischenboss-Level. Gut. So, ich wechsle den joshi Juhu, jetzt bin ich blau. Yeah. Ich bin blauer Yoshi. Ich will kein roter Yoshi mehr sein. Ich du bist Wald Yoshi, ich bin Bonbon Yoshi. Ja. Ich weiß nicht, ob man Wälder essen kann, aber ich glaube, mich kann man essen. Dann würde ich sagen, wir hm. tun ausgehen, die Dinger nachholen. Und dann sehen wir uns eben beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye bye.